Moin moin und führt euch gedrückt zu einer neuen Ausgabe von Weitwinkel. In der heutigen Ausgabe geht es um Solidarität und wir versuchen einmal zu ergründen, was Solidarität ist und welche verschiedenen Sichtweisen es auf die Solidarität gibt. Und da Solidarität ja ein subjektiv empfundenes Gefühl ist, kann das jeder für sich selbst definieren. Ich finde, das fängt im kleinen Bereich an. In der Familie, am Arbeitsplatz. Wir erleben in diesen Tagen Solidarität, aber auch im großen Maßstab erforderlich ist, wenn Menschen zu uns kommen, die alles hinter sich gelassen haben und äh, Zuflucht suchen. Das ist auch Solidarität für mich. Rechts und links gucken, nach vorne und nach hinten. Ja. Und äh, das wollte ich möglichst an die Seite schieben, dass man, sagen wir mal, die Meinung auch dazu hat, äh, dass man eben auch behilflich ist sich mit anderen Menschen auseinandersetzen und die akzeptieren. Ja, da kann man zum Beispiel helfen. Kann man den Deutschunterricht erteilen, spenden. Auch einfach mal da sein und mit anpacken. Ja, vor allen Dingen Schule, Sprache. Zuerst mal sie nicht ständig als Ausländer und als Fremde betiteln, sondern von ihnen als Menschen sprechen, die zu uns kommen. Und ihnen ins Gesicht schauen und sie nicht übers Internet wahrnehmen. Und Nachrichten, sondern direkt Kontakt mit ihnen suchen. Und wie, das ist eigentlich ganz egal, aber den Kontakt suchen. Viele sind traumatisiert, die hierher kommen und zu versuchen, ihnen die Ängste zu nehmen und zu zeigen, dass sie hier willkommen sind bei uns. Also ich bin da eigentlich allem recht aufgeschlossen. Sagen mal, es gibt solche und gibt solche und die gibt es bei uns genauso. Also nein, eigentlich habe ich da auch keine Berührungsängste. Die kann ich so nicht sehen, sondern ganz im Gegenteil, denn dass man also schauen muss, wie die Kommunen, um die geht es ja speziell, in den Stand gesetzt werden können, dass sie geeignete Aufnahmequartiere finden. Doch Grenzen gibt es sicherlich ja, äh, aber wo sie anfangen? Äh, sicherlich da, wenn ich das Gefühl kriege, dass ich missbraucht werde, dass die Hilfsbereitschaft missbraucht wird. Natürlich hört Solidarität da auf, wo Ausnutzen anfängt. Doch am folgenden Beispiel am Gymnasium Paulinum sieht man, wie Solidarität mit Flüchtlingen vernünftig funktioniert. Jan aus unserer Redaktion hat sich mal an ihrer eigenen Schule umgesehen und geschaut, wie das da so abläuft.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 Wir hatten eigentlich hier geflogen, weil das war, wir hatten einen großen Krieg in uns. Wer hat gewonnen eigentlich? Weil das ist es nicht mein Land. Mhm. Had, wir hatten da einen großen Krieg eigentlich. Manche von meiner Freundin hat so geknallt, und Manche hat ihre Familie nicht mehr gefunden, weil hat so gestorben und so. Und deshalb haben wir hier gekommen. Aber du bist mit deiner gesamten Familie ja. hier.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 habe ich eine Möglichkeit mehr, Solidarität zu zeigen, kennengelernt. Solidarität besteht nicht nur daraus, Sachen zu verschenken oder Geld zu spenden. Nein, Solidarität bedeutet mit seinen Fähigkeiten und mit seinen Möglichkeiten, anderen Leuten wirklich aktiv zu helfen und irgendetwas beizutragen, damit es anderen Leuten besser geht. Eine andere Sache, die momentan zumindest theoretisch im Raum steht, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Was das genau ist, seht ihr in der folgenden Animation. Karl ist Schlachtermeister. Diesen Beruf hat er vor 25 Jahren gewählt, weil er ihm Spaß macht, denn er ist Schlachter aus Leidenschaft. Doch so sehr er es auch liebt, Rinder zu zerstückeln, Karl. nach der Arbeit quälen ihm stets dieselben Fragen. Wie soll er seine Rechnungen bezahlen, wenn er nur so einen niedrigen Lohn bekommt? Die Tierliebhabervereinmitgliedschaft zahlt sich auch nicht von alleine und die Milch wird auch immer teurer. Er muss ja schließlich auch noch vier Mäuler zu Hause stopfen und kann nicht immer eine Rinderhälfte unter der Schlachterschürze mit nach Hause schmuggeln. Hey Karl, hast du schon mal was vom BGE gehört? Vielleicht wäre das ja was für dich. Dabei handelt es sich nicht um eine lästige neue EU-Vorschrift, sondern um das Modell des Bedingungslosen Grundeinkommens. Seit einigen Jahren ist die Idee eines Bedingungslosen Grundeinkommens stark in Mode gekommen. Sie wird in der Wirtschafts- und Sozialforschung stark diskutiert und auch, meistens ziemlich linke, Teile der politischen Klasse sprechen sich dafür aus. Doch wer soll so ein Bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt beziehen? Blöde Frage. Die Betonung liegt hier auf bedingungslos. Sprich, jeder soll Anspruch darauf haben, egal ob alt, jung oder wirklich jung. Egal ob arbeitsfähig oder nicht. Und das Ganze natürlich unabhängig vom sonstigen Einkommen und ohne was dafür zu tun. Klingt soweit ja schon mal ganz verlockend, oder Karl? Mm. Mit einem BGE soll erreicht werden, dass jedem eine Grundversorgung und Sicherung der Existenz garantiert wird und sich somit niemand mehr Sorgen machen muss, am Hungertuch nagen zu müssen. Außerdem soll Erwerbslosigkeit auf diese Weise nicht mehr so negativ behaftet sein und so die Würde von Arbeitslosen gewahrt bleiben, indem sie weiter in der Lage sind, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Auch ehrenamtliche Tätigkeiten sollen so aufgewertet, Bildungschancen verbessert und die Risikobereitschaft zur Existenzgründung erhöht werden. Auch aus Arbeitgebersicht soll das BGE in den Vorstellungen der Befürworter Vorteile mit sich bringen. Dadurch, dass die Existenz der Angestellten ja eh gesichert wäre, wird es auch keinen Mindestlohn oder tarifliche Gehaltsbindung mehr geben müssen, was zu einer erhöhten Flexibilität des Arbeitsmarktes führen soll. Denn so könnten Chefs ihren Angestellten wieder lustig 2,80 Euro die Stunde zahlen. Wie schön! Aber wie hoch sollen die Bezüge eigentlich sein und wie soll das Ganze überhaupt finanziert werden? Darüber sind sich die Befürworter auch nicht so ganz einig. Zu jedem Argument für das BGE gibt es auch das passende Argument dagegen. Kritiker der Idee halten sie nicht für umsetzbar und fänden es auch brandgefährlich, wenn ein Land den Alleingang zum BGE wagen würde und so das ganze internationale Wirtschaftsgefüge möglicherweise ins Chaos stürzen würde. So, Karl, jetzt weißt du Bescheid und kannst selber entscheiden, ob das BGE was für dich wäre. Bedingungsloses Grundeinkommen. Da stellt sich also nun die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen als gesamtgesellschaftliches Konzept funktioniert oder ob die Gefahren des BGEs nicht zu groß sind. Im folgenden Zusammenschnitt haben wir zwei Experten dazu befragt, was die positiven und die negativen Auswirkungen des bedingungslosen Grundeinkommens sind. Das erste ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu führen würde, dass kein Mensch mehr ökonomisch aus purer Not Dinge tun muss, die er nicht tun mag. Das zweite ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen genau weil es dazu führt, dass Menschen nicht mehr tun müssen, was sie nicht tun mögen, die Chance eröffnet, dass Menschen die Dinge tun können, die sie besonders gut können und die sie besonders gerne tun mögen, was dazu führen würde, dass die gesellschaftliche Produktivität, die Kreativität in einer Gesellschaft, die Möglichkeiten, Gesellschaft weiterzuentwickeln, deutlich zunehmen würden. Das bedingungslose Grundeinkommen unterscheidet sich von dem jetzigen System dadurch, dass es die Anreize zur Aufnahme einer Arbeit nicht verzerrt. Beim jetzigen System ist es so, dass eigene Einkommen sich vermindernd auf die Höhe der Transferleistungen, also zum Beispiel das Arbeitslosengeld 2 auswirken. Erstmal ganz grundsätzlich ist natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen grundsätzlich finanzierbar in einer Gesellschaft, die in der Lage ist, genügend Güter und Dienstleistungen zu produzieren, damit alle Menschen anständig leben können. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen in einer Höhe finanzieren will, dass ähm, die soziale Frage gelöst ist, dass niemand mehr arm ist, dass niemand mehr aus materieller Not Dinge tun will, die er nicht tun mag, wenn man das so will, ein solches Grundeinkommen, kann man es nicht durch den Wegfall anderer Sozialleistungen finanzieren. Ein bedingungsloses Grundeinkommen muss unserer Meinung nach so finanziert sein, dass es die Spanne zwischen hohen und niedrigen Einkommen deutlich verringert. Im Grunde genommen kann das finanziell aufs selbe hinauslaufen, aber nur in einer NettoBetrachtung. Aber in einer Bruttobetrachtung würde das bedeuten, dass ähm, praktisch jeder Einwohner, also rund 80 Millionen Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, zunächst Transferleistungen bekommen. Ähm, die meisten von denen das aber über Steuern wieder zurückzahlen müssen. Das Problem liegt also darin, dass an der Stelle wiederum Anreizeffekte entstehen, die negativ sein können. Kurz gesprochen, die Steuerbelastung würde sich sehr stark erhöhen, aber der Rückfluss an die Bürger würde ebenfalls sich erhöhen. Wer Dinge tut, die er gar nicht mag und die er gar nicht gut kann, wird viel weniger effektiv in seiner Tätigkeit sein als derjenige, der Dinge tut, die er mag und kann. Insofern wird die Produktivität bei einem Grundeinkommen steigen. Es zeigt sich auch gesellschaftlich, also nicht nur die individuelle Produktivität, auch die gesellschaftliche Produktivität, also die Kreativität der Menschen miteinander äh, wächst. Und idealerweise würde eine, eine Transferzahlung, eine Zahlung von von Sozialhilfe, Arbeitslosengeld, bedingungslosem Grundeinkommen sich überhaupt nicht auf das Verhalten der Menschen auswirken. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen würden bestimmte besonders unangenehme Tätigkeiten, die auch überflüssig sind, verschwinden. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen ähm, wäre niemand mehr arm. In einer Gesellschaft mit Grundeinkommen ähm, würden Menschen aber auch andere Möglichkeiten haben, äh, Dinge für die Gemeinschaft zu tun. Es gibt jetzt schon sehr, sehr viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Viele würden das sehr viel mehr, in einem sehr viel größeren Umfang tun, wenn sie ökonomisch abgesichert werden. All dieses Engagement für die Gemeinschaft äh, ist heute nicht möglich, weil Leute aus purer ökonomischer Not ähm, Geld mit unsinnigen Tätigkeiten verdienen müssen. Als Ökonomen sehen wir uns die Anreizeffekte aus, äh, an. Wir sehen uns an, wie wirkt das auf das Verhalten der Menschen.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 Es ist auch eine, eine Situation, die Menschen tendenziell zur Lüge und zur Unehrlichkeit und zur Unaufrichtigkeit selbst mit sich selbst und mit der, mit der engsten Umgebung äh, verleitet. Nun ja, die, äh, es würde zunächst mal dazu führen, dass wir wesentlich weniger Bürokratie, zumindest an der Stelle, hätten. Äh, und... Äh, Sofern man das als ein Problem ansieht, entfällt es natürlich, dass Menschen sich zu rechtfertigen haben für das Einkommen, das sie tragen. Es kommt sehr darauf an, wie man das ausgestaltet. Es könnte sein, dass man ein bedingungsloses Grundeinkommen, stellen Sie sich eins vor, von, von 200, 300 Euro pro Person äh, einführt und das würde bedeuten, dass die Personen, die darauf angewiesen sind, sich wesentlich schlechter stellen, als sie das jetzt sind. Je großzügiger das ausgestaltet ist, desto mehr könnte man von einer Solidarität mit denjenigen sprechen, die ansonsten keine eigenen Einkommen erzielen. Aber man kann nicht pauschal sagen, dass dieses Instrument der Sozialpolitik die Gesellschaft solidarischer macht oder nicht. Es funktioniert nur anders und es hat andere Effekte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber nach dieser Sendung weiß ich wirklich viel mehr über Solidarität. Mir hat es gefallen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe natürlich, hat das auch euch gefallen. Das war's es wieder mit Weitwinkel. Tschüss und bis zum nächsten Mal.